du bist bei Going Easy und in dem heutigen Video möchte ich mal ein bisschen über Agoraphobie sprechen und vielleicht auch so in Verbindung mit Sozialphobie. Ja, ich saß gestern bei meiner Therapeutin und habe nochmal das Thema Agoraphobie auseinandergenommen. Schon immer so agoraphobische Reaktionen, wenn es ums Reisen geht. Und hatte neulich mal ein EFT-Video gesehen, wo der Typ das Thema Agoraphobie geklopft hat und dabei ist mir aufgefallen, dass der so Themen angesprochen hat, die ich so eigentlich noch nicht so adressiert habe wie, also irgendwas Sozialphobisches, finde ich, steckt da auch drin, also im Sinne von, was die anderen das sehen, dass ich hier nicht klarkomme, dass ich Hilfe brauche, was, wenn ich jemanden ansprechen muss. Trotz alledem, ich das schon so lange kenne, habe ich das noch gar nicht so genau angeguckt, dieses Thema äh zum Beispiel, ich war mal in einer U-Bahn in Berlin. Da kam das dann so angekrochen, so dieses Gefühl so, oh, ich glaube, ich kriege hier gerade irgendwie Angst. Jetzt müsste ich jemanden ansprechen, dass es mir besser geht. Und gleichermaßen denke ich dann, dass es verkehrt oder das darf nicht sein, ich muss da jetzt alleine durch. Meine Therapeutin sagte auch mal vor einiger Zeit zu mir, als ich das auch so, nicht das Thema, aber... Irgendwie meinte sie dann zu mir, immer wenn ich so erzähle, ja, da muss ich irgendwie alleine durch. Ja, der Krieg ist vorbei. <lacht> das ist so. Das sind die, manchmal macht die so Sprüche, dass die wirken lange nach. Das ist wie so ein Gongschlag gewesen in meinem Kopf. Der Krieg ist vorbei. Ja, vielleicht gehe ich auch ein bisschen durchs Leben mit so einem Wehrmachtshelm und von diesen durchtraumatisierten Generationen, die Nachkriegsgeneration, meine Eltern oder Kriegsgeneration, meine Großeltern. Und wer das Thema transgenerationale Weitergabe von Traumatisierung kennt, roh, super Wort, kann damit auch was anfangen. Also ich glaube schon, dass sich sowas auch durch die Generation durchzieht, vor allen Dingen Ängste. Und ja, also alles ist irgendwie befremdlich und ich bin auch damit groß geworden, dieses Pass auf und das ist gefährlich und dies ist gefährlich. Und das ist natürlich dann, wenn man unterwegs ist und das gerade sich so ein bisschen komisch fühlt, wenn man da so geprimed ist, alles ist bedrohlich, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht leichter. Jedenfalls fand ich es total interessant, was sie gestern erzählt hat. Das hat sie mir auch schon mal empfohlen, Kontakt zu machen. Und da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, ach, dass sich dann so eine Anspannung auch löst, so Kontakt machen im Sinne von... Man steht halt irgendwie vielleicht auf dem Bahnhofskios und quatscht halt mit irgendwem da oder spricht jemanden an, den man vielleicht für vertrauenswürdig hält und also vielleicht am besten für vertrauenswürdig. Also, dass man nicht so völlig vereinzelt so da irgendwie durchgeht, sondern ja, einfach mehr im Kontakt ist. Das finde ich auf jeden Fall ein super Tipp. Dann sagte sie zu mir, ja, dieses Lied von den Doors, People Are Strange. Und ich dachte, wie bitte? Wie kommt es jetzt mit den Doors? So, die Doors habe ich auch mit 18 rauf und runter gehört. Und sie sagte, ja, so, People are strange when you're Are stranger. Äh, da ist mir erstmal klar geworden, wie dieses Lied überhaupt gemeint war. Das wusste ich gar nicht. Ich, für mich war immer Stranger und Strange in dem Song halt sowas wie, ja, komisch, seltsam. Und dass das irgendwie im Sinne von fremd gemeint war, da war ich noch gar nicht drauf gekommen. <lacht> Aber das war, ich bin dann raus aus der Sitzung und dann hatte ich wirklich den ganzen Tag bis heute noch dieses Lied im Kopf. People are strange when you're stranger. Und jetzt gucke ich hier gerade bei YouTube und schaue mir die Kommentare durch und bin auch total geflasht von den Kommentaren hier. Also wo die Leute auch ihr, so ihr Thema... Ihre, ihre Angstthemen besprechen und sich gegenseitig kommentieren. Das geht so, find das total, auch, ich finde das super spannend, auch in Verbindung mit dem Song. Weil ich merke schon, ich kann irgendwie gut so auf Bilder, also sie bringt auch oft so starke Bilder da rein und jetzt noch so ein Lied, das ich so... und auch ein Lied, das ich gut kenne und auch mag. Und dieses Beispiel mit, den, mit dem Doors eben, People are Strange, wenn man eben mit so Angst durch die Welt geht, oder sich fremd fühlt, sieht alles andere auch so aus. Ich weiß, ist eine Binsenweisheit. Ne? Ja, die Umwelt spiegelt immer das, wie man sich selber fühlt. Äh, ja, aber trotzdem fand ich das mit dem Lied echt ganz cool und also hat einen, hat einen starken Eindruck hinterlassen, dass sie dieses Lied da hochbrachte. Ja, total interessant. Also, Leute, das nächste Mal mit einer Agoraphobie unterwegs sein oder Ängste, Reiseangst haben, dann, äh, ja, hört doch einfach die Doors, People are strange, und sprecht einfach jemanden an, wenn ihr euch unwohl fühlt. Das könnte ja helfen, also ich probiere es auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mal mehr zum Briefkasten gehen, dann reichen vielleicht auch nicht mehr die Doors. Da also solltest du wirklich was machen, äh, zum Therapeuten gehen oder dir Hilfe suchen wie du zu einem Therapeuten kommen kannst. Gibt es ja auch Möglichkeiten. Also alles Gute und natürlich auch gute Fahrt.